sind die Pharaoen die Herrscher von Ägypten. Jeder hat seine eigene Pyramide als Zeichen seiner Macht. Der Götter ist zu verdanken, dass es dem ägyptischen Volk so gut geht. Doch die letzte Trockenzeit hat vieles verändert. Die Nahrung ist knapp geworden und anstatt Steinmetzen sind plötzlich Streitwagenreiter umhergezogen. Jeder Mann, der konnte, ist für seinen Pharao aufs Ross gestiegen und hat ihm versucht zu helfen. Doch am Ende war im Land am Nil nur noch ein Pharao herum. Doch die Trockenzeit ist vorbei gegangen und Wasser ist wieder durch den Nil geflossen. Die Leute sind wieder ihren alltäglichen Arbeiten nachgegangen. Hey, komm Jetzt führt unsere Geschichte uns an einen speziellen Ort. Nach Oberwald im Wallis. Hier, wir machen es durch! Hier lebt noch der letzte Pharao. Doch leider geht es ihm nicht mehr so gut, weil er seine richtige Maske verloren hat. Ich bin der Pharao, der Herrscher von Ägypten. Die Hoffnung ist noch um, weil ein kleiner Jungwächter namens Lino will dem am Pharao will. Pharao, du siehst so traurig aus. Was ist los mit dir? Ich, der mächtige Herrscher von Ägypten. Ich habe meine Maske verloren. Jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ich habe ich, schon ein paar Leute auf die mit mir mir können, dir und so macht sich der Lino auf den Weg, um die Maske zu suchen. Zuerst trifft er mal am Fluss des Sklavenhändler. Wow. Ciao, du, Salli. Hey, hoi. Hey, Ciao. du, äh, ich bin mit dem auf der Suche nach dem Pharao seiner Maske. Oh, ja. Also, kannst du, du mir noch weiterhelfen, auf sonst da Ich glaube, du hast sicher nutzen, nutzen über ja, dir. Ich schenke es ich Ich dir einfach, Mit der Unterstützung von zwei Sklaven geht der zum Priester, um ihn nach Hilfe zu fragen. Hey, kannst du mir recht weiterhelfen? Ich bin ein Pharao, ich bin am Pharao, seine am suchen. Muss ich Maske ein suchen. ich bin ich bin ein Pharao, ich sie zu fragen, wo die Maske vom Pharao, ich Doch nur noch die Sklaven können die alten Traditionen und können den Geist der Mumien aufbeschwören. Der Lino hat den zwei Sklaven die Freiheit geschenkt und geht jetzt allein die Maske zurückerobern. Ja, was? Du musst aber durch? Du kannst doch nicht allein durch. Als bist du nicht würdig du durchs Ja, Ich brauche noch ein paar Leute im Fall. Ich muss wirklich jeder, der das sieht, ich brauche unbedingt ganz viele Leute, die bei mir die Maske suchen können. ist vor Pharao mega enttäuscht von mir. Dich braucht es, jeder braucht es, du musst helfen. Doch untätig ist auch der Lino nicht. Zusammen mit seinen ägyptischen Kollegen macht er sich auf einen Weg, um die Masken zurückzuerobern.